Privet YouTube und herzlich willkommen hier zum weiteren FIFA 21 Video auf meinem Kanal. Ja Leute, heute möchte ich euch das beste 100k Team in FIFA 21 vorstellen. Natürlich ist es meine Meinung und die 100 also es kann die Geschmäcke sind unterschiedlich. Die einen sagen, okay, der eine Spieler ist gar nicht so gut, man kann sich dafür einen anderen einen besseren Spieler holen, aber ich möchte euch einfach in diesem Video meine Meinung wiedergeben, was für mich das beste 100K Team einfach in FIFA 21 ist und deshalb will ich gar nicht so viel quatschen. Lasst auf jeden Fall noch auf diesem Video einen Daumen nach oben da und ein Abo, falls ihr das noch nicht gemacht habt und lasst uns loslegen. Wir starten einfach mit dem Torhüter und bei dem Torhüter empfehle ich euch auf jeden Fall äh, Loris zu holen. Loris ist eine sehr, ein sehr guter Torhüter, habe ich selber zwar noch nicht gespielt, aber jedes Mal, wenn ich gegen Loris spiele, denke ich mir, come on, wieso schon wieder Loris? Es ist echt ein Torhüter, der wirklich sehr viel hält. Meiner Meinung nach unterscheidet sich das eh nicht so extrem, welchen Torhüter man, man wählt. Man sollte schon einen Meter Torhüter nehmen, weil die dann doch ein bisschen mehr halten als vielleicht äh, andere Keeper. Äh, Loris gehört auf jeden Fall zu diesen. Wie gesagt, zu diesen meta -Torhütern und der hält auf jeden Fall ultra viel. Also immer wenn er mein Gegner ist, hält er viel. Keine Ahnung, wenn, wenn ich den vielleicht selber ins Team tun würde, würde er vielleicht nicht mehr so viel halten. Keine Ahnung, äh, aber auf jeden Fall ein sehr guter Keeper, den ich euch empfehle. Kostet circa zwischen 15 bis 20k aktuell und solltet ihr auf jeden Fall hin, äh, reinbauen ins Team. Auf der linken Seite empfehle ich euch, äh, Theo Hernandez, eine richtig geile OP-Karte, 92 Tempo, 74 Dev und 77 Physis. Ist ein echt guter Außenverteidiger, gehört meiner Meinung nach zu den besten Außenverteidiger in-game, also für den, also preis-leistungsmäßig, äh, wie gesagt, kostet auch unter 10k für so eine Karte, solltet ihr auch, auch auf jeden Fall in euer Team einbauen. In der Innenverteidigung würde ich auch gleich sein Bruder, glaube ich, ist das Spiel. Bruder, Cousin. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich denke, es ist sein Bruder. Ihr könnt ja mal die, das mal in die Kommentare reinschreiben, ob es jetzt der Bruder oder der Cousin ist. Aber ich glaube, es ist diesen Bruder. Wie gesagt, den würde ich auf jeden Fall in der Innenverteidigung spielen. Hernandez hatte, also Lukas Hernandez hatte letztes Jahr eine 84er-Karte und die war schon brutal, also auch richtig OP. In diesem Jahr hat er nur eine 82er-Karte, aber trotz allem ist diese Karte mega OP und kann ich euch auf jeden Fall auch Ultra ans Herz legen, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Karte. Auf der rechten Innenverteidigerposition spiele ich einen Innenverteidiger, den ich einfach spiele, damit hier alle auf Fullcam kommen. Und die Karte schaut auf jeden Fall nicht schlecht aus. Ich habe jetzt nicht, ich habe Zuma, glaube ich, einmal in einem Food Draft gespielt. Da hat er mir auf jeden Fall gefallen, auch vom Körper her. Aber ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, bei Zuma Shadow drauf zu hauen als Chemistry Style, einfach damit er ein bisschen mehr Tempo bekommt, dann ist es auf jeden Fall ein stabiler Innenverteidiger, weil er hat auf jeden Fall sehr gute defensive Werte, aber das mit dem Tempo ist auf jeden Fall ausbaufähig, also man sollte da auf jeden Fall Shadow draufhauen, damit er ein bisschen mehr über 70 äh, Tempo bekommt. Auf der rechten Verteidigerposition empfehle ich euch einen Spieler, den ich aktuell auch selber spiele, in meinem Main Team und zwar Banbisaka. hat damals glaube ich über 40, 50k gekostet, mittlerweile kostet er nur noch unter 10k, ich glaube nur noch 5k, ist auch auf jeden Fall eine einer der Top 3, ähm, Metakarten, Außenverteidigerkarten aus der Premier League. Und zwar dazu gehören auf jeden Fall Van Bisaka, Semedo und Walker. Also, meiner Meinung nach sind das die drei besten Außenverteidiger aus der Premier League. Dann kommen wir auch zum Mittelfeld. Auf der linken Mittelfeldposition, also auf dem linken ZM, empfehle ich euch, äh, Sisoko, Sisoko ist auf jeden Fall auch eine sehr gute Karte, richtig krasser Abräumer, habe ich selber jetzt nicht gespielt in dem FIFA-Teil, aber habe ich auch so oft bei meinen Gegenspielern gesehen und immer wenn jemand Sisoko spielt, ist es immer so ultra schwer bei ihm im Mittelfeld vorbeizukommen, von dem her holt euch den auf jeden Fall, der kostet auch unter 20k, also ich um die, um die 20k. Ist auf jeden Fall auch ein sehr guter Spieler, der zu diesem Team auf jeden Fall reinpasst. Als weiteren ZDM in dieser Aufstellung, also in diesem Team, würde ich euch Fred empfehlen. Fred habe ich sehr, sehr lange selber gespielt. Hat mir sehr gut gefallen, bis ich ihn dann letztendlich durch Kanté ausgetauscht habe. Aber Fred ist auch ein sehr beweglicher und auch agiler Sechser, den ich sehr gut finde. Hat gute Dribblingwerte, aber auch gute Defensive Werte. Ist halt eher so ein Allrounder, aber für die Sechs ist er optimal. Also holt euch auf jeden Fall. Fred ist mittlerweile auch unter 10k wert davor war der mal bei 40 50k ich glaube ich habe ihn glaube ich damals für 50k oder so geholt aber mittlerweile ist er echt krass gesunken aber trotzdem noch eine gute Karte im zentralen ZM spielen wir äh, keinen äh, richtigen ZM sondern einen Stürmer und zwar Richarlison. Den kann ich euch auch empfehlen. Einfach eine mega geile Karte. Spiele ich aktuell auch in meinem Main Team. Einfach aus dem Grund, weil er 5 Sterne Weakfoot hat, 4 stelle Skills. Die Karte an sich ist auch mega nice. Ähm, kann man im Sturm oder auf der 10 spielen. Ich zeige euch natürlich am Ende von diesem Video, zeige ich euch natürlich auch, welche Aufstellung ihr spielen solltet mit diesem Team und wo ihr welchen Spieler, also auf welche, wo er letztendlich dann auch in-game spielen sollte, damit ihr auch wisst, wie ihr eure individuellen Taktiken anpassen solltet in-game. Kommen wir dann zu der Offensive. In der Offensive empfehle ich euch gleich mal Dembele. Am Anfang, wie gesagt, habe ich auch sehr lange gespielt, hat mir auch sehr gut gefallen. Ist so eine Art Neymar 2.0, kann man schon sagen, weil er hat 5 Sterne Skills und 5 Sterne Weakfoot. Die Karte lässt sich auch richtig gut spielen. Das einzige Problem bei ihm ist halt das der Körper. Er lässt sich nicht, er lässt sich ziemlich leicht wegdrücken. Trotz allem vorm Tor auch eiskalt. Deshalb holt euch den auf jeden Fall. Ist auch mittlerweile sehr krass gesunken. Der war mal bei 70, 80k. Mittlerweile kostet er auch nur noch knapp 15 bis 20k. Deshalb holt euch auf jeden Fall diese Karte. Im Sturm solltet ihr auf jeden Fall Ben Yeda einbauen. Ben habe ich in FIFA 20 so geisteskrank oft gespielt, weil er einfach mit der beste Spieler in FIFA 20 war. In FIFA 21 habe ich ihn direkt auch in mein Main-Team eingebaut am Anfang. Der hat mir auch sehr gut gefallen. Aber letztendlich habe ich dann irgendwann mal abgegradet durch Rashford. habe ich mir dann geholt. Auf dem rechten Flügel empfehle ich euch noch Martins, damit auch wenn jeder auf Full Cam kommt. Und Martins auch eine geile Karte hat zwar nur drei Sterne Weakfoot, aber das ist nicht so schlimm, weil den würdet ihr letztendlich auf dem Flügel spielen. Und ich finde allgemein einfach nur als allgemeine Info Leute, falls ihr einen Spieler habt, der weniger als vier Sterne äh, Weakfoot hat, also weniger als vier Sterne schwacher Fuß, das heißt drei Sterne, zwei Sterne und ein Sterne, falls es überhaupt einen gibt, der eine Sterne schwacher Fuß hat, außer vielleicht ein Keeper, äh, solltet ihr allgemein diese Spieler auf dem Flügel spielen. Meiner Meinung, meiner Meinung nach, weil die einfach vor dem Tor zu krass berechenbar sind. Wenn jemand ein, wenn von jemandem der starke Fuß der rechte ist und der nur drei Sterne schwacher Fuß hat, dann ist, weiß man einfach, dass er immer mit rechts abschließen wird. Zum Beispiel bei Martins ist es ziemlich klar, wenn, wenn der mal offensiv ist, dann würde ich selber auch immer mit dem rechten Fuß bei ihm abschließen, weil mit dem linken Fuß hast du keine Ahnung, wo der Ball hingeht. Von dem her sind solche Spieler immer so krass berechenbar und aufgrund dessen habe ich euch auch in diesem Team drei Spieler eingebaut, die fünf Sterne Foot haben und solche Spieler solltet ihr auch auf jeden Fall in das 100k Team mit reinnehmen. Dann würde ich euch noch drei weitere Spieler empfehlen für die Bank. Und dazu, damit einfach damit ihr drei Spieler habt, die ihr einfach ab der 60. Und 70. Minute einwechseln könnt. Zum einen holt es euch auf jeden Fall Promise. Promise habe ich selber in meinem, äh, auf meiner Auswechselbank in meinem Main Team. Wenn du den einwechselst in der 70. Minute geht er ab. Wie, wie, also er geht richtig krass ab. <lacht> auf jeden Fall hat er auch 5-stelle äh, Skills und 4-stelle Weakfoot. Wie gesagt, auch eine sehr geile Karte. Zudem holt es euch auf jeden Fall noch Rodrigo. Rodrigo ist auch ultra schnell, hat einen guten Abschluss. Und auch als Auswechselspieler, wie gesagt, sehr, sehr günstig und lohnt sich auf jeden Fall ihn auf die Bank zu hocken. Und holt euch noch, Adama Traoré. Antama Traore, Leute, wenn ihr ab der 70. Minute einen Spieler einwechselt, der 96 Tempo hat, was soll ein Verteidiger da noch anrichten? Gerade vor allem, wenn ihr mit L3, R3, also wenn ihr dieses Spieler wechseln, so optimal drin habt, dass ihr die Laufwege von Traore selber bestimmen könnt, ey, dann ist der Spieler so schwer zu verteidigen. Bedenkt Leute bitte, dass dieses Team aktuell, also aktuell 100k wert ist, also es ist jetzt Ende November. Die Preise können natürlich irgendwann variieren, ich weiß jetzt nicht, wie lange dieses Video aktuell bleibt, von dem her, falls ihr euch das Video im Januar oder so anschaut, kann es sein, dass dieses Team letztendlich dann nur noch 50k wert ist und man schon andere äh, Spieler reinbauen könnte, die preisleistungsmäßig besser sind? von dem her ja, zur, aktuellen, zur aktuellen Zeit ist dieses Team auf jeden Fall 100k wert. So, jetzt stellt ihr euch die Frage natürlich, wie sollte man letztendlich dieses Team in-game spielen? Also welche Spieler sollte man wohin stellen? Ich würde es euch im Prinzip so empfehlen, dass ihr äh, in die 4231 geht, weil für mich die 4231 auf jeden Fall einer der besten Formationen sind, ist. Also in meinen Augen ist es sogar die beste Formation. Und da würde ich euch empfehlen, Richarlison und Benjera auf jeden Fall auf der zentralen Position zu spielen. Auf keinen Fall auf dem Flügel. wenn ihr letztendlich auf dem, im Sturm spielt oder als ZOM könnt ihr selber entscheiden. Also wenn ihr sagt, okay, ich will lieber Benjera im Sturm spielen. Ey Leute, dann stellt Benjera in Sturm. Wenn ihr Richarlison im Sturm spielen wollt, dann stellt Richarlison in Sturm. Da ist es ziemlich egal, meiner Meinung nach. Auf dem Flügel sollten auf jeden Fall Melee und Martins spielen. Martin ist auf keinen Fall in Sturm stellen, weil er einfach auch nur 3 Sterne Weakfoot hat, was ich schon gesagt hatte. Und auf dem Flügel ist er echt gut aufgehoben, weil er auch einfach ultra beweglich ist und auch 5 Sterne Skills hat. Und Dembele natürlich auch. Ähm, wie gesagt, so würde ich euch das Team empfehlen. Falls ihr jetzt sagt, okay, weil ja jetzt habe ich die 4 2, 3, welche individuellen Taktiken soll ich denn zu der 4-2-3-1 nehmen? Dann checkt auf jeden Fall hier das äh, Video ab. Ich habe euch hier das in der Infobox verlinkt. Da habe ich äh, zu der 4-2-3-1 meine Taktiken vorgestellt, die ich selber richtig OP finde. Und falls ihr da sagt, okay, hey, ich möchte mir dieses Team bauen und brauche noch dazu Taktiken, dann, wie gesagt, checkt dieses Video ab. Außerdem, Jungs, checkt auf jeden Fall auch meinen Twitch-Kanal ab. Auf Twitch bin ich so gut wie jeden Tag, jeden zweiten Tag live. Da streamen wir FIFA, Among Us, Warzone, also auch unterschiedliche Spiele. Und streamen natürlich auch jedes Wochenende die Weekend League. Und falls es mal dazu kommen sollte, dass wir mit diesem Team die Weekend League spielen sollten, dann werden wir jetzt auf jeden Fall auch Twitch streamen. Und dann checkt auf jeden Fall hier unten in der Videobeschreibung den Link aus. Würde mich auf jeden Fall mega freuen, wenn ihr mir da ein Follow da lassen würdet. Ansonsten war es das jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein und ciao, ciao.